Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge mal mindestens davon wir da mit dem ersten an, oder? Ja. Nummer 5, ha? Ja? Nummer 5? <lacht> ich hab nicht gedacht, dass die 5 Dungeons machen. Beziehungsweise 7. Mit dem Bisschen hier äh, yeah. ja eben gut versteckt. Ja. Ich ja. Geh aufhauen, Alter, wenn du so viel. Wenn du so viel abgehst, musst du einfach aufhauen. Hast du den Johnny gekauft wieder? Ja. Hab oh, ich wieder da, ja? selten angeheuert Ich weiß mich jetzt mitten oder? Na super danke. gut ist nicht. Ich jo was was ist meine selten oder was ich? So. Alles super. Ich bin. raus. Aber die Kisten werden weglaufen, oder? Mhm. Dass wir die Kisten sowieso looten kann, bevor wir als Kiefer sehen. Alter. Oh, Rutschloss. Ich brauche Mana. Bist <lacht> du schon Boah. Der Kieferknochenhut, der ist halt für Baba. Papa, hm. ba Den müssen no. mm. <coughs> wir anschauen. Naja. Wir will nur Heiltränke nehmen und dann. Das war der Raum? Nice. Die Hecken ist schon mal fertig. So, da sind wir hier. I see. Nur für Paladin. 13 Verteidigung. Ja, so gut ist es nicht. Dafür, dass es nur für Paladin ist, müsste es eigentlich erst besser sein. Es gibt auch waffen in in Spül, sehe ich gerade. Mhm. Die sind aber nicht so wie im Fiesta mit Prozentual, sondern die geben am Problem erst dazu. Okay. Okay, mit Level 1 ist es dann OP und mit Level 100 ist es dann schlecht. Nein, es gibt die Bots nicht da, es gibt einfach, es ist angepasst das Level. Achso, das schon. Okay, okay. Das gibt Level 20 Waffencover, Level 40 Waffencover, Level 60 Waffencover. Nice. Dass er da so für nice rein programmiert oder umwendet. Ja, keine Ahnung, versuch mal ein das Beste aus Alten neu zu nehmen, kommt er vor. Ich bin im Alan. Das klingt fast richtig da. Und das ist das <lacht> Hat er nicht gesagt Das Is ist noch ein Fisch, oder? Ja yeah. Jetzt gehen wir schon den sechsten ein und haben noch immer zwei Quests offen Ich glaube die haben das so programmiert, dass das letzte erst das richtige ist <lacht> Wahrscheinlich Weil wie so ein Unlucky ist ja, Wahrscheinlich dass das schon mal fallen, das ist schon mal... Ah, es gibt so viele Elemente, die FPS nie gepatcht hat. DC-Bad äh, zum Beispiel, oder Archon-Bad, oder mini Vivi Bett Das sind alles Sachen, die in den Files existieren, aber nie released worden sind. Das ist eh irgendwie. Und wenn ich da in der Gier schaue, da steht ein Haus, was da perfekt einpasst aber in offiziellen Gründen existiert. Also das weiß nicht. Keine Ahnung, was da falsch geladen ist. Sachen gemacht, aber irgendwie dann doch nicht gemacht. <lacht> ja. Ah ja, und das koch sich denke ich, das Spiel. Ja. Da ist auch viel los. Aber die haben wir schwimmen. okay gut, äh. so, er ist fertig auch nur raus Game-Mechanik. Du, du hast so viele Sachen halt im normalen Fiesta, wo du gewöhnt hast, und so viele leichte Sachen. dabei gibt es da auch nicht. Zum Beispiel das dir halt nicht mehr. Das ist echt zu eigentlich. Zu okay. ja. Eigentlich hast du Spät. die Gedanken, dass dieses Bildhaus zerstört. Hm. Ja. Ey, voll. In das Bildhaus war ja so ein Punkt, der sehr viel Nostalgie so bei Fülle auslöst und sehr, sehr positiv mhm. bei Fülle. Mhm. Zum Beispiel, was er erhöht hat, sind die ganzen Stacks. Du kannst jetzt die Sachen besser stacken. Das ist halt schon geil. Das ist bugged. Level up Stufe 4 Stufe 3 Mal. ich habe da fähigkeit erst bekehrung bekehrt gegner sodass sie gegen andere böse dämonen und Bestien kämpfen das ist richtig cool ich weiß nicht ob es noch ausgeht aber ich habe mal angefangen du habe skill die dann ist schon wieder fertig also Da können du kennt zur Stadt gehen. Jo. Ja. <lacht> Jetzt sind die letzte Filme die siebte. Mhm. Jawohl, wenn's da nicht drin ist, dann haben wir es falsch gemacht, gell? Mhm. <lacht> Jetzt äh, einfach Spurabsturz, alles neu generiert. Genau. <lacht> ja moin. die Monster sind schon mal genug da. Wieder überall, die die da unternehmen wecken, der ich oder? Mhm. Machen wir halt heute wieder Nudeln und Zucchini, Gemüse, Wok. War so geil. Mit Käse. <lacht> das eine so eine Mega Bombe letztens. Einfach so. Alles, was man da auch haben Topf Gemüse. Ich hab ein hat Ich dann ja, das ist... Das oder gut und das, ist gut. das ist... huh. Ich halt auch noch immer die zweite Mission, noch nicht kaum quasi. Mhm. Noch so Okay. Die Wandschatten fast eh, das ist normaler <lacht> mhm. Ich mach nur die großen und soll ich sollte nur Clean nehmen, alles. Ja, die Clean, die ganzen kleinen. Yep. Ja. Machen wir auf. Ey. Ich bin nicht unterbrochen. Also. Ich muss schnell gucken, bevor wir alles. bevor sie alles neu generiert. Mhm. Jetzt wie auch rausgehauen. Ja, da ist halt sogar ein Boss. haben wir mal die hin. Noch immer nicht der richtige Raum. Ne? No. Hat schon mehr Level Ups geschafft als erwartet, weil es hatten sie ja eigentlich nur die letzte Map da Mhm. Weil es sind halt auch 7 Dungeons. Ich ein vorhin voll jetzt wir Ich glaube, ich Ich Das ist ein cooler Ich glaube meine... auch nicht wir haben da jetzt gerade alle umgebaut dafür stirbt halt der ja Seite noch fast Ich müssen den Raum holen. Dann auch einmal machen Fertig <lacht> Da